Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.